Herzlichen Glückwunsch und dass das Bonifatiuswerk bleibt, was äh, das bis jetzt war, also freundlich, hilfreich äh, für uns, nicht nur für uns, für alle anderen, aber auch für uns.